Und willkommen zum alljährigen Rückblick des Jahres. Machen wir es kurz und schmerzlos. Das Jahr an sich ist ja dank Corona richtig beschissen. So, nun kurz zu den Zielen dieses Jahres: den Leuten weiter Freude mit meinen Videos machen. Ich würde sagen, passt so. Zweitens, alle deutschen Videos Untertitel zu verpassen. Ja, habe ich geschafft. Erledigt. Wir versuchen uns an den 600 Abo-Typen. Warte, ich gucke mal. Ah, nö. Nicht geschafft. Nicht so aus. So, viertens. Sef einen Kommentar entlocken. Ja, gut. Habe ich geschafft, aber nur als Antwort auf dem Kommentar unter seinem Video, weil ich deinen Spielstil bemängelt habe in DBD. Versteht mich nicht falsch. Ich mag Sefia, ja. Aber seine Spielweise Dead by Daylight ist mir nicht so. Naja, angenehm. <lacht> Finde ich jetzt persönlich nicht so. Jeden Monat eine Wunschtransformation rausbringen. Wow. Well, wir haben es verkackt. <lacht> Kommt so, glaube im Oktober und Februar fehlen. Ja. Super. Einfach nur super gemacht, du weil... Kommen wir nun zu den Vorsätzen für nächstes Jahr. Klar, eins hier wird es sein, die 1000 und dann, halt ich eh für unwahrscheinlich. Der Schrott, den ich hier mache, ist ja eh unnötig. Egal des Weiteren, werde ich mich auf FNAF, Dead by Daylight, und Winter bei Hintergrundanimationen konzentrieren. Ausgenommen von dem werde ich natürlich weiter Wunschtransformationen machen. Die Videos kommen jetzt an festen Tagen und zwar Freitag, 17 Uhr. Mit einer Ausnahme natürlich von festen Geburtstagen und so weiter. Abgesehen von den Animationen werde ich auch meinen Cosplay-Fortschritt hier mit euch teilen. Sowie vielleicht einige kleine Let's Plays aus FNAF und Dead by Daylight. Also bleibt gesund und euch noch ein schönes Jahr 2021. Hoffentlich besser als das letzte. Weit. Ende und out.